Wieder zurück in Pokémon Karmesin. Wir fliegen hier in den Berg runter. Denn wenn wir hier in die Richtung gehen, kommen wir zu unserem Drachenherrscherorden. Der letzte von denen. Das sollte ungefähr hier in der Richtung sein, irgendwie unten. Hier sind einige Schneepokémon noch. Ganz wieder Eis-Pokémon. Liegt aber auch daran, dass wir hier noch vom Eisberg raus hingehen, weil das ist halt von Pokémon Center-Teleportationsort her am schnellsten, ne? Hier auch immer, guckt euch nicht, ich weiß, ich erzähl's trotzdem, ne? Was haben wir denn hier so schönes? Okay, ganz die grüne Landschaft. Flieh mal ein bisschen umher, ein Entoron. Man sieht hier ein paar Pokémon, die man sonst nicht immer sehen kann. Ich komme mich, hier hoch, hallo! Ich komme nicht hoch! Jetzt komme ich hoch, okay. Ähm. Da ist noch ein Turm, zu dem könnten wir theoretisch. hoch. Äh, was? Hier ist ein neues Pokémon! Also, ich hab's auf der Map gesehen. Die Map lügt natürlich immer, wenn da steht, dass ein Pokémon in der Nähe. Das stimmt gefühlt nie. Aber doch, hier ist ein neues Pokémon! Wer bist du denn? Das ist ja wie ein Hund. Nigiragi. Und Level 53. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen mehr leveln, glaube ich. Wasser-Pokémon. Ja, okay, süß so ist auch aus dem Wasser-Pokémon. Äh, ich versuche mal mit Bellybolt zu schwächen und dann einzufangen, weil ich würde wirklich gerne wissen, dass das für ein Pokémon ist. Du, du, du Spiegelcape. Okay, so einer bist du also. So ein Schlawiner bist du hat auf jeden Fall ein interessantes Design wie das eine Auge so halb zu ist und das andere offen boah, das ist aber echt viel Verteidigung mein guter what ist das wegen dem Levelunterschied oder ist das Ding einfach richtig krass also das war ja what ähm uh, ich schätze, ich versuch's mal mit Dolphie um. Ich hoffe, das killt's nicht, aber eigentlich sollte es das nicht killen. Aber knapp, Junge, wie stark ist das Ding? Oder ist es wirklich einfach nur der Levelunterschied gerade? Das ist ja krank. Das ist wirklich krank. Ich weiß, wir haben noch einige Pokémon nicht gesehen. Oh, bei im Boden. Ich werde, ich werde aber auf jeden Fall noch eine Bonusfolge machen, und man, nachdem ich das Spiel durch habe. Wo ich alle restlichen neuen Pokémon zeige, die ich noch nicht gefunden habe. Denn ich möchte euch hier wirklich in diesem Display alle Pokémon zeigen. Das ist mein Hauptziel. Was gebogene Form? Mimesen-Pokémon. Drachewasser. Oh. Dieses kleine Drachen-Pokémon lebt im Maul von Her Heraschai, wodurch es vor Feinden geschützt ist. Herashi, Haben wir das schon gesehen? Ich kann mich nicht an einen Heraschai erinnern. An <lacht> der Blick. Okay. Interessant. Ja, hier irgendwo im Wassergebiet müsste der Ort sein, wo wir hinwollen. Ungefähr... Oh, das Ding gibt es in anderen Farben. Das ist ein pinkes jetzt, oder? Oh, das ist shiny. Oh mein Gott, shiny. <lacht> nee, das gibt es auch in anderen Farben. Okay. Cool. Schon, schon cool, ja. Ich habe ja auch diesen Vogel, der in, auch in anderen Farben erhältlich ist. Genau, wenn wir jetzt hier lang gehen, kommen wir langsam zum Drachenpfad. Äh, ich bin falsch. Wo bin ich? Wo bin ich? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, hier war ich noch nie. dreh mich mal ein bisschen in die Richtung, wo ich lang will. Hier Wasser entlang. Okay, wir gehen ein bisschen schwimmen. Ah, jetzt mehr! Hihi. Ich lass mal die Gegner die Trainer alle liegen. Ich habe nämlich die Überlegung eventuell ein bisschen. Ah, du bist neu. Eventuell ein bisschen offscreen zu leveln. Weil ah, die Trainerkämpfe sind schon ziemlich boring. Ach du bist Herrerschei. In dir versteckt sich also dieses eine Pokémon, okay. Ja gut, den Herrerschei habe ich auch noch nicht. Also. Boah. Jetzt bin ich jetzt so tot. Na, okay, nee, nicht wirklich, aber. Junge, wieso sind die Pokémon nicht so krass? Ich bin wirklich auf Underleveled. Ne? Ich glaube, das ist einfach. Ich, das ist einfach wirklich. Ich bin auf Underleveled. Ich muss aber ein paar Raids machen. Ein paar mal Trainer besiegen oder so. Auch wenn ich gar keine Lust drauf habe, to be Theoretisch <lacht> müsste ich das aber trotzdem machen. In der Luft gefangen. Das ist nochmal ein gelbes in den Hintergrund. Wenn so, ihr das sehen könnt. Okay, Herascha, Raschei, wasser -Pokémon. es ist zwar ein Vielfraß, doch die Jagd liegt ihm nicht. Deshalb schließt es sich mit Nigiragi zusammen, um Beute zu fangen. Cool. Die beiden sind Big Bros. Große Homies. Das ist doch wunderbar. Ich glaube, jetzt sollte ich ein bisschen... Alter, wie laggy das hier ist. Junge, wie das hier laggt. Also den haben wir auch noch nicht, ne. Oh, das tut jetzt ein bisschen weh, aber, Leute, den haben wir auch noch nicht. Den, hä, Kamera? Du, du, du, du. Wieso macht die Kamera so einen Sound? Du, du, du, du, du, du. Okay. Agilusa, den haben wir auch noch nicht. Den beiden Beide Wasserbomben hier am im See haben wir beide schon beim arena gesehen. Aber noch lange nicht gefangen. Und hier kann man es fangen. Ähm ja, tue ich das ganz fix mal. Okay, ich hab's gekillt. Ich versuch's ein andermal. Ich hab das jetzt gerade nicht so viel Motivation. Aber wir fangen's ein andermal. Ähm, am besten heilig kurz. Es ist wirklich richtig krass laggy hier in diesem Gebiet. Ich weiß nicht warum, was hier so krass laden muss. Vielleicht der Boss, der jetzt gleich kommt, der letzte von denen, aber. Ah das ist wirklich schlimm. Also ohne Witz. Das ist, das ist, das ist echt nicht schön. Okay. <lacht> bring. Bring. Hey, Maike, Der Herrscher der Drachentäuschung soll sich irgendwo in diesem See befinden, aber niemand hat ihn jetzt zu Gesicht bekommen. Ich stelle ihn mir richtige Furchterregend vor. Oh, hoffentlich kein Shinigarados. Aber wir können schlecht nach ihm suchen, wenn wir nicht wissen, wie er aussieht. Wäre echt praktisch, wenn er einfach zu uns kommen und sich als Herrscher vorstellen würde. Vielleicht tut er das ja noch. Aber ganz ehrlich, bei diesen Lags würde ich das, glaube ich, würde ich mich, glaube ich, auch nicht trauen, mich freiwillig zu zeigen, du. Ganz ehrlich. Das würde ich mich nicht trauen. Bin ich hier richtig? Äh, zack. Ich muss auf die Insel. Welche Insel? Hier vorne die, I guess. Was sind wir denn hier? Okay, das, das kann mir schon. Ey! Was willst du hier? Ich weiß, sie können dich fangen, aber... Wir haben gerade ein paar andere Probleme. Du bist später auf meiner Liste dran, mein Kumpel. Wir fliegen einfach was mehr? Oh Gott, das macht es noch schlimmer. Ne, komm, das ist was. was ist denn hier? Ein Pokémon, was ist jetzt spawned? Okay, krass. So wunderbar, nice. Episch. Na ja, komm, lass mich auch da! Ich drifte mich gleich durch die Welt, wenn das so weitergeht. Das sieht immer so komisch aus, wie ich hier angewinkelt bin. Hallo, ich bin Stark! Okay. Ei, Was? Ragi. Ragi! Äh. Hm? Uh. Okay. Äh, uh, bist du der Boss hier oder so? Ich meine, du bist, bist ein bisschen underleveled im Vergleich zu den anderen All Nigiragis. ragis bam, bam, bam, bam, bam. bam. Renkeschmied. Spezialangriff. Oh, da muss ich eigentlich Angst haben, ne? Einmal kannst du hitten. Aber tut es nicht. Es will sich nur noch mehr buffen. Ich denke, das wäre voll cool, voll krass, voll stark, aber trifft dann nicht. Hätte Chance nutzen können. War das jetzt ein richtiger Kampf? Hä? Ii. So find ich doch so weit draußen. Aha. Hä? Hey? Muss ich nicht gegen die kämpfen? Muss ich alle besiegen von denen? Bitte sag mir nicht, ich muss alle von denen besiegen. Also genau hier müsste eigentlich doch die Mission sein. Hä? Hey? Was ist auf der anderen Seite hier? Die liegen hier alle einfach rum. Also, einer von denen ist der Richtige, oder? Du sagst deinen Namen, vielleicht bist du es ja. Tatsächlich. Ragi! Oh! Die Ragi ist nicht der Boss. Sondern sein bester Kumpel. Welserabklatsch. Herrscher. Herrscher der Drachentäuschung. Aber du bist kein Typ Drache. Du bist ein Täuschner. Typ Drache. Nein, Spaß, keine Ahnung. Wie Damage machst du denn? Not, mehr, not so viel, okay. Dann bist du wahrscheinlich nicht so stark, Kumpel. <lacht> nee, dieser Camera Shake gerade. Okay, ähm. Eigentlich macht nur belly Sinn. Es ist ein pures Wasser-Pokémon. Und Elektroattacken ist das einzige Gute, was ich habe. Ich habe keine Pflanzen-Sachen. Ich hoffe, das wird kein Problem sein. Und warum kürtet und mich das? Was soll das? Jetzt machen wir das? Was soll das? Lass mich jetzt zumindest treffen. Okay? Please? Please. Okay, danke. Oh. One-Shot! Okay, nee, der ist nicht hochgelevelt, der ist definitiv nicht hochgelevelt. Und da ist er weg. Und da schwimmt er. Show Nee, den holen wir noch rein. Der schwimmt da jetzt ein bisschen. Ich lasse ihn da jetzt auch ein bisschen schwimmen. Ja, ganz kurz Belly wollte ein klein bisschen zumindest. So! Bleib stehen! Ich hab noch nicht mit dir abgerechnet. Verstanden? Bleib stehen! Ah, ah, ah. Wo schwimmt der hin? Huh. Wo ist er? Ist er was? Das ist ein Ungarn Random. Nee, ich glaube, das ist ein Unheim Random. Wir kommen ich kann nur die ganze Meinung Musik Hä? Aber er war doch gerade hier? Ha? Was? Okay, ich soll hier vorne auf die Insel? Die Insel wird mir mehr Antworten geben. Boah, das ist echt schlimm mit dem Lager. Das ist wirklich der schlimmste Ort hier im Wasser. Oh, ja, wir sind da. Äh, ja, okay, wir stehen halb so im Wasser drin. Lustig, weiß es gewesen ist, so runter und werden, aber das ist leider nicht passiert. Hm. Ja, wie mir gedacht habe. du kannst also auch auf Wasser laufen? Äh, ja, klar, warum nicht? Okay, also, das ist der äh, Herrscher der Drachenretäuschung. Was für ein riesiger Drache. Moment mal, ist das nicht ein Fisch? Hm. Warte, was? Teilen die sich jetzt, jetzt Oder was geht ab hier? Der Riesenbock hat das Sushi-Ding einfach verschluckt? Das nennt halt man wohl die Nahrungskette. Ich verwirrt, was abgeht. Also das ist doch erst der Boss. Ich dachte, die wechseln jetzt ab. Hmm, hm, hm. Bin mir gerade nicht so sicher, was hier abgeht. Spannend, die Nahrungskette mal live zu erleben. Nur gut, dass wir an der Spitze stehen mehr noch weniger Okay, wir werden jetzt bei wieder ausholen, hoffentlich nicht one shot sterben, weil es wieder quittet und mich verwirrt oder sonst so ein blödsinn macht, keine Ahnung. Ich habe eigentlich noch andere sachen vor, für den heutigen part. Leider wird das wohl nicht mal klappen Weil Außer diesem punkt hier fehlt nur noch ein einziger punkt und das wäre das letzte team stars mitglied da will ich zumindest heute noch mich auf den Weg begeben. Ja. War klar, war klar, dass ich vorher, vorher sterbe, bevor ich angreifen kann und eine Chance habe. Eieiei. Dann werden wir werden heute zumindest noch in die Nähe kommen, zu dem Team Stars Mitglied. Und dann in der nächsten Folge das Machen. Ich muss gerade überlegen, wenn... Farigir hat vorhin eigentlich in Ordnung funktioniert. Weil ist kein schlechtes, schlechtes Pokémon. Es macht schon gut Damage. Mit Doppelstrahl. Also in Ordnung, Damage finde ich. Völlig in Ordnung. Ich hoffe nur nicht, dass ich jetzt instant sterbe. Naja, okay, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Das ist vollkommen okay. Hm, ich schätze, ich spam das jetzt einfach mal ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das Eichhörnchen neben mir ein bisschen was drauf hat. Auch so ein bisschen mitkämpfen kann. Keine Ahnung. Wäre auf jeden Fall cool. Das Schlaraffel, genau. Ja, doch. Das war gut. Das war gut. Okay, jetzt haben wir ihn. Doppelstrahl. Und dann muss der Schlaraffel den Finisher machen. Nass. Komm. Ja. Juhu. Er wird zwar mit untergehen, aber egal, wäre egal, das ist nicht meine Pokémon. Uh. Ja, das waren somit alle ja, gewürz sage sage ich mal. Wir haben es geschafft, Maike! Jetzt, wo das Herrscher-Pokémon besiegt wurde, können wir uns das letzte Geheimgewürz schnappen. Hä? Noch eins von denen? Ich dachte, die wurden alle aufgefressen. <lacht> NIGIRAGI! Uh oh oh, es hat irgendwas vorzuhaben. Wait, what? Das ist noch nicht vorbei? Wir kämpfen noch gegen das richtige Drachen-Pokémon. NIGIRAGI, Herrscher der Drachentäuschung. What? What's happening? Ups. Ah, Tasten. Aber ich mag NIGIRAGI. Ich glaube, das soll so ein Sushi darstellen. Wegen diesem weißen Ding da unten. Ich glaube, das soll so ein Sushi darstellen, oder? Kann sein. Komm, zur Titan kann ich ja mal wieder kämpfen. Wie das aussieht, so komisch irgendwie. Nicht sehr effektiv gegen mich. Leider habe ich auch nichts sehr effektives gegen das Nigeragi. Ich hoffe nur, dass es nicht so viel Verteidigung hat. Das Ding ist aber echt krass. Dafür, dass es so ein ganz kleines Sushi-Viech ist. Hat oh, das Ding echt was drauf? Respekt? Verhörner? Uh oh uh oh. Ah um. oh. Okay, machen super wenig Damage. Das kann noch eine Weile dauern. Du, du, du, du, du. Da hinten blitzert es irgendwie, ist das? Rechts an der Ecke? Irgendwas glitzt, da. Okay. Ich schon schlafe, machen ungefähr gleich Damage. Warum ist ein Scharaffer eigentlich wieder am Leben? Wie schnell hat er bitte sein Pummel Das war aber echt schnell. Fällt mir erst jetzt auf. Nebenrühr. Ah, ist die Zeit nicht. Ah, Mist. Puh, armes Drag Queen. Okay, was, was, was machen wir jetzt? schätze, wir könnten... Könnten, wir könnten, wir könnten, wir könnten, WIR KÖNNTEN Super wieder hinein tun Er mag es ja gerne im Wasser zu sein Oh, es greift beide an, ah, nicht so gut Aber Scharaf ist sowieso jetzt down Ich weiß nicht, darf ich darf jetzt ein Pokémon erstmal reinsetzen und dann greife ich an noch, greife ich erstmal an und dann setzt ein Pokémon ein, wie ist das? Okay, ich greife erstmal an, das ist gut, das ist gut, das ist gut ich mach kaum Damage, ich habe aber zumindest vergiftet. Ich meine, das ist immer etwas, I guess. <lacht> Keine Ahnung. Der Kampf dauert echt lange. Ich meine, okay, das ist der letzte Kampf. Deshalb hier nochmal ein extra Bonus-Fight, I guess. Aber. Weiß nicht. <lacht> Schon ein bisschen ...nervig. Also hat der wirklich nur Scharaffel, der Pepper? Und danke für den Heal. <lacht> danke für deinen Heal. Ich mach ich aber keinen Damage. Ich muss nach der Folge, glaube ich, wirklich mal leveln. So, Level 50 oder so, damit wir auf jeden Fall up to date sind. Oder vielleicht sogar noch höher. Weil das ist ja echt lächerlich hier. Den Damage, den wir hier verursachen, falls man es mal nennen kann. Das ist echt traurig. Echt lächerlich. Und wir tanken auch gar nichts mehr. Du musst definitiv leveln, okay. Aber du bist jetzt down. Und wir schließen jetzt wirklich bitte die Quest ab. Danke. Yeah. Erdbeben? Okay, warum du immer unter Wasser Erdbeben einsetzen möchtest? Ja, also. Okay. Können wir machen. Warum nicht? Erdbeben ist eine sehr starke Attacke. Können wir machen. Puh, das war nicht schlecht, Michael. Also, wo waren wir nochmal? Ach ja, das Gewürz. Na los, schnappen wir es uns. Ladeanimation. Richtig spannend jetzt. Wie wird sein Massiv Uso gehen? Hier muss es sein. Da ist es, ein rotes Gewürz. Das letzte Geheimgewürz. Ihr findet ein Stängel scharfes Geheimgewürz. Uh, wie scharf denn? Ich mag nicht zu, zu scharf. Ein bisschen scharf ist nice, aber zu scharf kann ich überhaupt nicht ab. Mal sehen, was das Buch dazu sagt. Scharfes Geheimgewürz verbessert den Stoffwechsel. Es treibt den Stre Kreislauf an, damit man stark schwitzt und so Giftstoffe aus dem Körper schwemmt. Dann bereite ich mal das Essen vor. Mach das. Hiya. Das hier so. Und dann das dazu. Sorry, das Wattenwurst es. Hier ist das Power-Sandwich. Papa Power, nenne ich es. Nice. Ich habe meine Angst davor, wie es brennt. Oh yeah. Ah, Zeiss. Was Zeiss? Hä? Was ist jetzt Das Lass mich doch mal. Angia. Okay, dann, na gut, dann hab du mal. Gria! Oh ja! Yeah! gerade hat Reittechnik Klettern erlernt. Boah, war, aber ist mal Zeit mal Zeit jetzt Okay, war, ist war, war, war, war, war, war, war, Halb abgebissen ist. Oh mein Gott, Animation. Krass. Damit wird es hier bald besser gehen. Mike und ich haben uns dafür richtig ein Zeug gelegt. Aber es wird so wie früher. Du wirst schon sehen. Was ist mit den Texturen los? Dann spielen wir wieder ganz viel Ball zusammen. Wir spielen so viel wie du willst. Also werd bitte wieder gesund, ja? Mehr wünsche ich mir doch gar nicht. Ach ja. Ich muss ehrlich sagen, das ganze Abenteuer lang finde ich Korallen dann echt cool. Finde ich auch lustig. Aber jetzt wird es keine Zeit zum Lachen. Jetzt wird's ernst. Wird es massiv Jose wieder besser gehen? Oder ist es dafür schon zu spät? Massifioso, du hast wirklich alles gegeben. Es ist okay, ich bin stolz auf dich. Der Ball fällt runter. Marsch! Mars, Mars. Machst du für so? Oh. Oh so. Du, du, ja, ja. Ah, oh. wir könnten doch auch so miteinander sein. Hm. Ja. Denkst du so? Ja, ah, ja. Ah, ist doch schön. Äh, was war das? Der letzte Frame? Wieder alle im t -Post? Nice. Wunderbar. katzen in diesem Spiel ist echt wunderbar. Ich meine, mein Sohn ist nicht schlecht, aber ein bisschen unsauber. Bring! ring, Bring! Hallo, Michael. Hier spricht ein Teequa. Ah. ah, ja. Du anscheinend bis auf seine Kraft. Kampfkraft all seine ursprünglichen Kräfte wieder lang zu haben. Offenbar kann er jetzt auch Wände wieder von die Runde klettern, während du auf ihm reitest. Drehst du einer Wand zu und springst durch Brücken des B-Knoffs, kannst du an der Groß klettern. Wenn du kennst, kannst du dich mit dem linken zu bewegen, du den B-Knopf lässt er wieder los, okay? Es war eine richtige Entscheidung, es in deine Opo zu geben, michael für wen hältst du dich eigentlich? Diese Stimme, Peppa, bist du das? Ich wollte dich die ganze Zeit kontaktieren. Außer also dir kann schließlich niemand das Labor betreten. Im Ernst? Bitte begib dich zusammen mit Maike zum Leuchtturmlabor am Kucharico-Pfad. Wenn ihr dort angekommen seid, melde ich mich wieder. Aha, was will denn die Mutter von Peppa da? Was? Ich glaube, das ist die Mutter. Weil ich es richtig verstanden habe. Vielleicht weißt du es schon, aber das gerade eben war meine Mutter. Ja. Sie war immer nur mit ihrer Forschung beschäftigt und nie zu Hause. Ich hätte ihre Stimme seit Jahren nicht gehört. Und jetzt soll ich plötzlich den Laufburschen für sie spielen? Das soll wohl ein Witz sein. Aber du und Coraldon, und ihr wollt doch bestimmt dahin, richtig? Ich koche vor Wut, aber weil du es bist, mache ich es trotzdem. Das Labor ist im Leuchtturm am Ku-Ku-Chariku-Pfad. Kuch Erinnerst du dich noch dran? Da wo wir uns das erstmal getroffen haben. Ja. Komm, gehen wir gleich, bevor ich es mir anders überlege. Was? Ich muss es mir auch noch überlegen. Wie gesagt, ich habe noch ein paar andere Dinge vor. Hast du das wirklich? Huh, was? Meinst du jetzt mich oder meinst du jetzt irgendwie anders? Ich bin auch ein bisschen dran. Aber okay, damit haben wir diese Quest zu Ende, bis halt auch jetzt diesen Anhaltspunkt, wo wir hin sollen. Und das letzte, was uns jetzt noch fehlt, ist da ganz weit nach rechts, wo wir noch nie waren. Hier! Kampf Teamorden! Da werden wir uns beim nächsten Mal hinbegeben. Ich hoffe, ihr seid auch noch dabei, wenn es dann soweit ist. Ich werde erstmal ein bisschen offscreen leveln gehen. Ich glaube, das habe ich dringend nötig. Wie sieht das Klettern aus? Fürs Outro, das Klettern. Cool. Ist ja auch die Engine von Pokémon Legends, also macht das schon Sinn. Was bist du denn für ein Pokémon? Moment, folge euch beenden! Ein Flamingo! Flamingno! Der eigene Name ist viel lustiger, da heißt es Flamingo. Ob ich den fangen kann? Ich versuch's mal. Gefangen! Flamingo. Flamingos. Flamingo. Flugkampf! Dieses Puppe verknotet offenbar seinen Hals am Ansatz, damit die im Bauch gespeicherte Energie nicht über den Schnabel entweicht. Und aus Grund macht es eine Pantomime, steht die ganze Zeit mit seinem Bein in der Luft. Äh, ja, okay, wie es es bald möchte, ne? Aber jetzt äh, ist es wirklich Ende. Das ist wirklich Ende im Gelände. Ihr dürft jetzt gehen, ihr dürft liken, ihr dürft abonnieren, ihr dürft das nächste Video anklicken. Dann macht's Mega.